Du willst unbedingt mal die tiefe Hocke können, ohne, dass du nach hinten umfällst. Dann habe ich einen schönen Tipp für dich. Du lernst heute, wie du das schaffst, sodass du insgesamt auch geschmeidigere Hüften bekommst und ein freies Knie. Und da gibt es einen super Trick und den kannst du dir heute angucken. Viel Spaß. Okay, die tiefe Hocke. Dir ist aufgefallen, dass du es vermeidest, da tief in die Hocke runterzugehen. Und wenn du zum Beispiel im Kurs irgendwelche Übungen auf der Matte machen sollst, dann denkst du dir, oh, bloß nicht. Dann spricht es oder es könnte dafür sprechen, dass du die Tiefe Hocke einfach noch nicht drauf hast und gut stabilisieren kannst. Und dann wollen wir uns mal schauen, wie wir das hinbekommen können, weil die Tiefe Hocke ist aus meiner Sicht eine der wichtigsten Übungen überhaupt. Jeder, der einen funktionierenden Körper mit sich führt, der sollte nicht sie drauf haben, sondern er muss sie irgendwann drauf haben. Aber keine Sorge, du kannst dich da hinarbeiten. Besonders hilfreich ist die tiefe Hocke, wenn du Beweglichkeiten der Hüfte brauchst, wenn du merkst, ah, da bist du ein bisschen steif. Wenn du einen Beckenschiefstand diagnostiziert bekommen hast oder ein Orthopäde es vielleicht ein, eine Beinlängendifferenz genannt hat, was meistens einfach ein Beckenschiefstand ist. Wenn du Rückenprobleme hast, insbesondere im unteren Rücken, dann macht die tiefe Hocke auch für dich Sinn. Und wenn du sogar Probleme im Magen-Darm-Bereich hast, dann kann die tiefe Hocke auch dazu beitragen, Besserung zu schaffen und natürlich Beweglichkeit im Sprunggelenk, auch das ist ein wichtiger Part. Den willst du mit der tiefen Hocke nämlich auch schon mal mit einüben können. Bevor es jetzt aber heißt, oh, jetzt wieder so viel gelaber, komm doch mal zum Pott und mach mal die Übung. Ja, die machen wir jetzt. In einem anderen Video übrigens, schau dir das mal an, habe ich auch schon mal einen Tipp gegeben. Falls du gar nicht runterkommen solltest, dann wird dieser Tipp hilfreich sein. Aber jetzt kommen wir zur Übung. Schau mal genau hin. Ja, jetzt kommen wir zu der angesprochenen Übung. Da gibt es einen relativ einfachen Trick, den du jetzt sehen wirst. Also, du gehst nach unten und hast hier eine Erhöhung. Das ist der Trick. Dadurch wird es dir deutlich leichter fallen, in diese tiefe Hock zu kommen, weil du hier eine Unterstützung hast. Es kann sogar so aussehen, dass ich hier hingehe. Da habe ich natürlich sogar noch eine stärkere Erhöhung. Dann wird es dir leichter fallen, dort einzusinken. Und das Schöne dabei ist dann, deine Knie, deine Sprunggelenke, deine Hüfte werden geschmiert in einem Winkel, den sie sonst leider selten erreichen. Und so kriegst du nämlich endlich diese Schmierung rein. Und das ist das, was du grundsätzlich für einen funktionierenden, gesunden Körper brauchst. Du brauchst dich nicht viel bewegen, du brauchst dich nur vielfältig bewegen. Und das erleichtert dir das. Wenn aber selbst die Position für dich jetzt nicht so angenehm ist oder du sie gar nicht erreichen kannst, dann habe ich nochmal ein extra Video gedreht. Das heißt, check das mal bei dem YouTube-Kanal ab. Da gibt es noch eine kleine Hilfe, wie du das leichter erreichen kannst, falls das noch nicht geht. Und mein wichtigster Tipp eigentlich für dich ist, mach es zu einer Gewohnheit. Die Tiefe Hocke ist ein Projekt, das nicht von einem auf den anderen Tag geht. Das heißt, wenn du den Trick mit dem Buch verwendest, dann leg das Buch oder lass es direkt da liegen und wisch die Fliege weg. <lacht> ähm, Nutze das. Das heißt, wenn es da schon liegt, dann ist es einfacher für dich. Das Wichtigste ist eine Kontinuität. Und wenn du insgesamt mal mehr für Beweglichkeit tun willst, dann abonniere auf jeden Fall mal den Kanal bei YouTube, dann bekommst du auch die neuesten Videos mit. Bei Instagram kriegst du auch spontan ein paar Videos mit. Auch das freut mich, wenn du dabei bist. Bis dahin, bleib sportlich. Hock ab und zu mal. Und ich tue es auch. Bis dann. Ciao. Hast du die Fliege